una revolucionaria antígena como en masa mineral en el ejército zapatista de administración nacional les, da, les damos la, la cordial bienvenida a este en lugar de a darle encuentro de todos los mundos uno de, uno de los millones dignos de nuestra patria llamado, llamado hoy Caracol, Caracol de la resistencia y defendida por la humanidad o bendito el municipio de San Andrés, Cacanucú, los pobres Chiapas, México Kaffee Libertat haben wir 1999, genau vor elf Jahren im Grunde, gegründet, wo wir den ersten Kaffee gekriegt haben. Die ersten acht Sack von Carrie Apple aus den USA gegründet haben wir das, um die sowatistische Bewegung zu unterstützen und außerdem Arbeitsplätze für uns zu schaffen. Anfangs äh, haben wir nur ein paar Sack Kaffee importiert, die lagen dann noch bei einem Genossen unterm Bett. Ähm, mittlerweile sind es sieben Container und wie man sehen kann, passen die natürlich nicht mehr unter ein Bett, sondern die sind auf zwei Lagerhallen verteilt. Das Hauptprodukt bei Kaffee Libertad ist Hochlandkaffee aus solidarischem Handel. Den größten Anteil bekommen wir aus Chiapas, aus Südmexiko, von zapatistischen Kooperativen. Wir unterstützen die Zapatistas, weil sie sich gegen Ausbeutung und Unterdrückung erhoben haben und seitdem ein sehr beeindruckendes, basisdemokratisches und selbstverwaltetes System aufbauen. Darüber hinaus bekommen wir noch Kaffee aus Costa Rica und von einer Frauenkooperative aus Honduras, wobei es uns ein Anliegen ist, dass der gesamte Kaffee aus biologischem oder aus umweltschonendem Anbau ist. Neben dem Kaffee vertreiben wir auch noch Bücher und DVDs und ähm, CDs über vor allen Dingen die Situation in Lateinamerika. Dann haben wir T-Shirts aus dem solidarischen Handel mit einer Frauenkooperative aus Nicaragua, Öl, Wein, Zucker und andere Produkte. Mittlerweile sind wir neun Leute hier im Kollektiv, die in der Regel zwischen drei und fünf Tagen hier in der Woche arbeiten. Wir bekommen alle den gleichen Lohn, egal was für eine Art von Arbeit wir machen. Kollektivarbeit bedeutet für mich ein maximales Maß an Selbstbestimmung zu haben. Das heißt, die Arbeitsstrukturen, Abläufe selber bestimmen zu können, ohne Chef arbeiten zu können gleiche Löhne zu bekommen und möglichst keine Hierarchien zu haben. Ich habe 26 Jahre normal ausgebeutet gearbeitet und dann will man mal was anderes, sozusagen seine Utopie in die Realität umsetzen und um zu beweisen, dass man anders miteinander umgehen kann und auch anders arbeiten kann, selbst unter kapitalistischen Bedingungen. Bei Kaffee Libertat gibt es die Arbeitsbereicherung, zum einen die Buchhaltung, dann die Kommunikation mit den äh, Kooperativen vor Ort in Lateinamerika, aber natürlich auch die Kommunikation mit unseren Kunden, die Bestellungsannahme, dann ähm, das Rechnungsschreiben. Weitere Arbeiten bei Kaffee Libertad ist ähm, das Design neuer Kaffeeetiketten zum Beispiel, die Betreuung der Internetseite und auch die Verwaltung der Fördergelder. Von jedem Kilo Kaffee gehen 40 Cent in verschiedene Fördergeldertöpfe. Und dann werden natürlich die Pakete verschickt. Es werden bis zu 40 Pakete am Tag gepackt, große und kleine Pakete, manchmal ganze Paletten. Organisieren tun wir uns mit einem zweiwöchentlichen Plenum und zweimal in der Woche mit einer Arbeitsbesprechung von jeweils circa einer halben Stunde, wo die dringendsten Probleme kurzfristig auch besprochen werden können. Wir arbeiten ja nicht gewinnorientiert, das heißt, all das, was wir an Gewinnen erzielen, das geht in die gesetzlichen Rücklagen rein, die wir auch bilden müssen und äh, wir schütten ein Maximum an Geldern aus an die Kooperativen in Chapas, vielmehr auch die anderen Kooperativen, von denen wir Kaffee beziehen und unterstützen auch hier vor Ort noch sozial-emanzipatorische Projekte. Die Genossenschaft als Rechtsform war für uns eine Möglichkeit, dass alle hier Arbeitenden angestellt sind in der Firma und auch gleichzeitig alle hier arbeitenden Leute praktisch Teilhaber und Teilhaberinnen dieser Firma sein können. Das ist in anderen Rechtsformen weitaus schwieriger. Ja, ich kann natürlich Genossenschaften empfehlen, ganz einfach deswegen, weil das die optimale Möglichkeit ist, eben auf der Tradition der sozialistischen Arbeiterbewegung oder anarchistischen Arbeiterbewegung äh, organisiert ähm, zusammenzuarbeiten. Also hier sieht man, dass eine andere Welt möglich ist. Eine andere Welt oder eine gerechte Welt lässt sich halt nicht herbeireden oder von einem Staat oder von irgendeiner obskuren Steuer ähm, Herbeiführen. Eine gerechte und freie Welt muss man durch Praxis umsetzen. 그, 그, 그.